Ich brauch noch einen Gap, ein ähm, Opfer, dann hätten wir zu Ah, da ist er noch. <lacht> nice, die Vib 2 Gaps. Hallo! Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu Turo 2 mit Alex. Servus! Wir schauen drauf in 3, 2, 1, go. Die Leute go. die wir snipen wollen, die sind leider nicht da. Die sind, sind. auch okay. Die haben keinen Bock mehr. Steve, ich hab... Um, 22 Eisen. warum schreibts nicht. Schreibt hi und schreibts nicht. Hä? Schreib mal bitte rein. Ja, warte mal, wo in der Discord-Gruppe? Nein, warte. ihr habt das Hayek gesehen. Hä? Wo ist mein Eisen hin? Hast du mein Eisen, Steve? Nein. <lacht> Alles klar. Ich lauf mal weiter ein bisschen, das finde ich mir irgendwas Schönes. Ich nehme noch ein bisschen Eisen mit, ich brauchen noch einen Ambus. Viel Eisen hast du? Ja, ich habe zwei, 20 10 sind irgendwie weg. Okay. Außer du ich... hast den Ofen ausgenommen. Gib mir mal deinen Eisen bitte. Ja. Und 7 kann ich noch schmelzen. Reicht schon, glaube ich. Ja. Steve ich baue da ein Loch, Ja. ja. Ich baue mir für Earth kurz noch vorbei, vielleicht finde ich was. Du hast Zaubertisch, kannst du noch hier bleiben? Ja. Ich muss das Zaubertisch und alles einstecken und verpiss dich. Auch nicht schlecht. Ich brauche 3 Eisen, vor allem nur noch. Ja, ich sortiere gerade mein Inventar aus. Deep Summer mal das Eisen enden, nice. Hast du? Nö. Hm. Ja, jetzt hab ich deinen ganzen Items gekriegt. <lacht> Mal, dass die wollen. Ich habe Verbrennung, ich darf es aber nicht usen. <lacht> no. Stimmt. No. Ups. Ey, Diaz, nice. Echt? Ja. Yeah. Lauf bei dir. Schaut fast aus, so. Es schaut so aus, als ob ich Cheated hätte, war irgendwie. Ich hab's straight Diaz. all about. Äh, Moin Tree. Moin Steve. Moin. Ich krieg die in Turo-Aufnahme, aber ganz gut Achso, ja, störe ich jetzt. Nein, nö, nö, nö. Stopp. Ach komm schon, ey, wir wollen doch einfach nur feiden, Alex, spawn, komm. Ich hab sechs Dias, Steve, was machen wir damit? Ja entweder du machst, dir den, mm, machst du dir Füße oder machst du dir Helm, aber lauf zu, wir müssen zum Spawn. Ich könnte mir Dierschwert machen. Oh, du mit deinem scheiß Dierschwert. Komm jetzt hoch! Echt? Jaha! Komm der oder nicht da? Jaha! Deswegen habe ich ja gesagt, ob du kommst. Achso ja, dann komme ich auf. Ja, mehr Dias finde ich jetzt oh, wahrscheinlich. Wie oft habe ich jetzt gesagt, dass er hochkommen? <lacht> oft, oder? Hey Dias, am gehst du dir. Was willst machst du dir jetzt? Machst du dir den Helm oder Schuhe? Helm, oder? Alex, wo bist du? Komm her! Ja, deine blöden Items kriegen. Du musst noch weiter verzaubern, oder? Oder bist du ready verzaubert? Nee. Was? Ja dann, go! Mach Eier! Brauchst du ein Deer? Ich Mit einem dir, mit beiden. Was hast du für ein Schwert, Alex? Sharp 1. Na, mach dir Sharp 2, hier habe ich noch zwei Ironen. Schwer, das die ich kann die Bot 1, Hermann geben. Ja, mach mir Bot 2. Like noch mal Lag brauchst du die Dinger? Die brauchst du schon nicht ohne. Ich koste das mehr Level. Ja, kostet oh, weniger. Ich <lacht> baue deine Öfen ab. Warte mal, machen wir noch ein paar Iron Schwerte. Hast du noch Iron? Alex, Iron 2 reicht. Ich habe ja. auch keine Level mehr. Ihr habt 10 Level. Dann mach, mach hin, ich stehe hier nur blöd rum und warte auf dich Ja, hast du noch Iron? Ja, ich hab dir doch Iron später drei Stück hingeworfen Eben nur 1 gekriegt 3 Stück? Glaube ich nicht Na, ja, die sind nicht mal losgelaufen Ich habe 3 Steve. Hm. So, können wir alles mitnehmen bei mir. Dann verabschieden wir uns hiermit aus dem nah, Steve, jetzt da einen zweiten machen wir schon. Ja, die wollen ja nicht. Ich fahre mir jetzt hier keine 12 Folgen, Alex. Jo. Was machen wir jetzt da? Ja, komm, hoch. Dann okay, können die noch Bots was? Egal, komm mit. Hast du einen Amboss? Ja. Okay. Du brauchst noch Wasser? Na, Wasser einmal habe ich sogar. Baum gezogen. hoch. Warum baue ich eigentlich mit einer Steinbütter ab, wenn ich mit Diabütter Hey, Ey, wir sollen irgendwo hinlaufen, Steve. Steve, wir können noch dort zwar Diaboots machen. Ah, oh. na geht's eh nicht von der aus, sieht man aus. Regnet. Minus 100 0. also in die Richtung. Steve, sag gleich einfach mal, wenn ihr soweit seid, ich mute mich so lange, dafür. Ja. In die Richtung, Alex. Steve, wir haben nicht mehr als 6 Gold, gell? Egal das ist auf minus was minus 100 500 Sollten wir da hinkommen keine Ahnung oh, was mache ich weiß ich nicht 3 mal wieder zum Spawn. Ey ich hab keine Ahnung wo ich hinlaufe Ich laufe hier rüber jetzt Hm? Ja hier rüber Minus 100, 500. Ja, ich bin auf dem Weg dahin Das war in die Gegenrichtung oder Steve? Hm. Ne passt schon die hier Ey Steve find ich finde die nicht ne Alle ich lauf einfach nach Koordinaten Ja ist in die Gegenrichtung oder? Ja, Alex, minus 100 und 500. Ja, Gleichen, zusammen. Bin genau falsch. Ja, genau in die andere Richtung. Hm. Mann. Ja, sag ja. Ja, dann lauf du, ich komm. Ja, siehst du meine Blöcke, meine dorad blöcke die Unkohlen? ich muss essen. Da ist der Workbench. Okay. Wenn du siehst, rum und laufen in die andere Richtung. Ist ein Haar. Ich bin am Spawn, du? Ich bin schon minus 160 und 140. Hey, nur noch 1 Minute, Steve. Darf man nicht. Wir müssen nur in der Nähe sein. Wir müssen nur in der Nähe sein. Ich hab halt nicht. Hey, ist, wie lange haben wir noch, Steve? Wir haben noch 7 oder 8 Minuten. Sind da. Oh, noch 20 Sekunden, das geht's nicht aus. Ich bin das oder so ein bisschen. 5 hey, Sekunden, das geht nie aus. Alex? Ja? Alex? Ja? Ich habe sie gesehen. Die Echt? Beide Full -Dia. Die haben sich hier ausgelockt. Ich so einen Tempel angefunden, da ist ein Goldblock in der da Mitte. Kommt zu mir. Ich hab einen Goldblock gekriegt. LOL, die sind bei minus 16 und 344. Ist da irgendwas? Ich war genau neben denen. Hey, dann haben die einen Scheiß angesagt, gell? Weil ich bin so hin, hab gedacht, das bist du, aber dann es zwei Namen. e ein block noch Steve. Ja? Dann Was bin ich einfach mal er bewegst. Ja, wohin denn? Wenn die jetzt gleich wieder drauf schauen, bin ich down. Wohin, Steve? Minus 116 und 344. Minus 100. 344. Ich mich nach oben den Turm. ich bin 100 Blöcke weg oder so ja dann lauf, lauf, lauf, lauf, ich schreibe nochmal in Discord rein Na, Forest. Boah, diese Wichser, voll dir Ja, weil den jetzt 100 Jahre mal dumm grenzt sind, weil sie nicht jetzt snipen wurden Ah, ich bin dumm gesehen, nice, sick Die hat dann gut noch übrig, wenn man Opfer kriegt. Mm. Egal. Alex kommt hoch. Oder ich komm runter. Die haben sich da ausgelockt, wo du stehst. Sollen wir die Spawn trappen? Ja. Dann müssen wir aber alles unten drunter abbauen. Und wenn die joinen, bauen wir einfach den Boden weg. Okay. Weiß nicht, ob mir das stört. Hier oder? Ne? Sorry, Leute, für die ständig unterbrechen. Dann haben wir noch. Ey, was ist gut nicht? Eine Minute 39 Hier sind die, hier kommt die. Alex, das ist ein Apfel, das ist sind Alex. Alex, das ist ein Apfel. Da. Jo. Hast du eine Workbench? Ja. Hast du noch A Gold? Nein, ich hab, ich hab fünf ungebratene Gold. Aber du hast doch neun Stück. Da. Danke. Ich hab noch sieben. Steve, braute mal deins da. Ich hab keine Kohle. Was Braucht ist das denn? Wow, da ist ja auch nicht Eisen, Sind auch irgendwo Apfel? Das sind ein paar Lollis, Alter. Hm? Oh, ich hasse solche Leute, die nicht mal einen Strike in Kauf nehmen. Hast hasse solche Leute einfach nur. <lacht> es ist doch so. Stimmt eh. Ja. Ja, da nimmt man lieber einen Strike in Kauf und fightet, oder? Ja, haben wir schon mal so gemacht, glaube ich. Ja, das haben wir nicht nur einmal so gemacht. Ja, das machen wir die ganze Zeit. Da ist doch auf den einen Strike. Stimmt eh. Ja. Ich brauch noch einen Gap, dann hätten. einen Opfer, dann hätten wir zwei. Ah, da ist er noch. <lacht> nice, die wir zwei Gaps. Hm, super, das sind solche Affen, ey. Nimm das mit. Was? Stimmt. <lacht> <Ich bin's>. Nein! <lacht> <lacht> Das Projekt ist wieder total Käse. Die, wo wir snipen wollten, haben aufgehört mit dem Projekt. Jo, stimmt leider. Die werden einfach gekickt, obwohl man in der Distanz von 30 Blöcken nicht gekickt wird. <lacht> <lacht> <Das ist cool. lacht> Zio, was Gut, Leute, das war's mit der Folge. Haut rein und ciao. Tschüss.